Das ist, Ich behaupte jetzt hier, dass das hier der Satz von Pythagoras ist. Und das kann man auch mit Hilfe des Satzes von Pythagoras beweisen. Ja. Zunächst einmal, was haben wir gesagt? Da ist ein Winkel Alpha, ja, so sollte sein, so ungefähr. Alpha. Man schreibt allerdings äh, Alpha auf mich so, aber genau wie A, aber machen. Äh, gehen wir jetzt hier weiter. Und was ist diese Definition von Sinus Alpha? Entschuldigung, schreiben wir jetzt lieber hier C und hier B. Sinus von Alpha ist die Gegenkathete, also A, durch die Hypotenuse. Das ist die Definition, so wird Sinus definiert. Ja? Und Cosinus von Alpha ist die Ankathete, B hier, durch die Hypotenuse auch. Von dem da, hier, wenn man C auf die andere Seite bringt, das ist durch, die Gegenrechnung von durch ist, mal. Ja? Also ich kann schreiben, A ist gleich C mal Sinus von Alpha. Genauso hier kann ich schreiben, B ist gleich C mal Cosinus von Alpha. Gut. Jetzt geht's los. Zunächst einmal, damit es klar ist, wenn ich Sinus von irgendwas und das Quadrat habe, es gibt so eine Vereinbarung, das schreibt man so. Okay? Um die Klammer zu vermeiden. Und wenn man das daneben schreibt, neben das Alpha, dann bedeutet Alpha Quadrat und nicht Sinus Quadrat, nicht das ganze Quadrat. Und das ist halt bis die Vereinbarung, dass das Quadrat von einer trigonometrischen Funktion so geschrieben wird. Oder irgendeine Hochzahl, kann auch 3 sein, hoch 3 oder hoch 5, egal. Okay? Passt das bisher? Gut, und gehen wir jetzt zum Satz von Pythagoras. Wir haben das schon gezeigt, A Quadrat plus B Quadrat ist C Quadrat, das haben wir schon gezeigt. Ja? Nehmen wir jetzt von dieser Definition von Sinus, nehmen wir das hier, A. A ist C mal Sinus Alpha. Und B, B ist C mal Cosinus von Alpha. Und das Ganze hier muss Quadrat sein. Und das hier auch. Okay? Das muss gleich c sein. Warum? Weil das ist äh, der Satz von Pythagoras. Das muss gelten bei einem rechtwinkligen Dreieck. Okay? Jetzt lösen wir die Klammer auf. Das ist c mal, also das Quadrat geht zu beiden Sachen da drinnen, in Klammer, und auch hier. Ja und jetzt hier was kann man mit c Quadrat machen wer hat das in Erinnerung kürzen. nicht kürzen also auf dieser Seite allein was kann man mit c Quadrat machen erst herausheben ja c -Quadrat. erst herausheben das muss man klar zeigen dass man das ja. herausheben kann ja? c Quadrat ist Sinus Quadrat plus Alpha plus Cosinus von Alpha und das muss c Quadrat sein und jetzt kürzen wir das, ja? Also durch c2, selbstverständlich darf c nicht 0 sein, aber das ist trivial, ja. Okay, das bedeutet was bleibt dann? c durch c hier 1 da 1, also es bleibt nur Sinus Quadrat. Und das wollten wir beweisen, weil Alpha ist irgendeine Zahl. Ich kann irgendein Symbol dafür benutzen, also auch x. Okay? Also ich kann wohl dann schreiben, Sinus2 von x plus cosinus Quadrat von x ist gleich 1. Okay? Und somit habe ich das gezeigt.